Freunde der Großen und Kleinen Bahn, ja willkommen in Teil 4 des Fremo-Treffens in Bardevik 2022. Ja, das ist kein normales Treffenvideo, wie ich es sonst immer mache. Ich habe, bin einfach auf dem Treffen viel ähm, herumgegangen und habe dort versucht, so viel Landschaft wie möglich einzufangen, die da auf dem Modul gestaltet war. Und das möchte ich sag mal, als Anregung, als Kritik mal an euch weitergeben. Das heißt also, hier werden relativ wenig fahrende Züge zu sehen sein. Also es geht hier rein um die Landschaftsgestaltung. Ja, es gibt also viele schöne Stellen auf den Modulen. Es gibt naja, ab und zu mal kleinere Fehler. Es gibt Dinge, die einfach schief gelaufen sind und bei den meisten Sachen ist es einfach noch nicht fertig. Na, hier haben wir eine wunderschöne, eine wunderschöne Begrasung. Ja, Thema äh, Feld- und Waldwege ist immer sehr interessant, ist hier auch sehr schön gestaltet. Allerdings sind wir hier ja in der Epoche 2 und da ist hier ein kleiner Fehler unterlaufen, wobei die Module ja nicht zwingend für Epoche 2 gebaut sein Müssen. Das sind ja auch häufig Module, die eben einfach hier eingesetzt werden, die eigentlich für andere Epochen gebaut wurden. Für die Epoche 2 muss bei Wegen, gibt es in der Mitte kein Gras. Das liegt einfach daran, dass viele Pferdewagen unterwegs waren und die Pferde natürlich dieses Gras zertrampelt haben. Und diese Wege, so wie wir sie heute kennen, mit dieser, mit dieser, mit dem Gras in der Mitte, das hat sich erst bilden können, als sich motorisierte Fahrzeuge da durchgesetzt haben. Also für Epoche 2 weglassen und so gestalten, wie es hier auf diesem Modul ist mit dieser Wendeschleife. Damit es euch nicht ganz so langweilig wird, lasse ich natürlich zwischenzeitlich immer mal noch einen Zug fahren. Na, also kopiere hier so eine Sequenz rein. Und ja, hier ist auch, das hatte ich glaube im ersten Teil schon erwähnt, bei der Hauptbahn, dass also das, das einzige Modul ist äh, von der Rampe, das also schon mehr oder weniger durchgestaltet ist. Auch nicht schlecht, wie man hier sieht. Das wird wieder immer raus, das Elend. Dann kommen wir zu einem Teil des Videos, was ich jetzt mal na, die Landschaftsgenießerecke <lacht> nenne, wo eigentlich kaum irgendwas oder nichts zu meckern gibt, sondern was einfach nur toll gestaltet ist und wo man sagen wir mal, sich die die Augen ein bisschen belohnen kann und sich natürlich auch Anregungen holen kann, wie man es selber machen könnte. Hier zum Beispiel sind die, die weißen Blüten, wenn man da ein bisschen weiter weggeht, auch die gelben, einfach mit dem Pinselstrich mit weißer Farbe auf die Grasfasern fertig. Also das ist besonders toll hier mit den ganzen, naja wahrscheinlich Brombeergebüsch oder was auch immer das jetzt hier. Äh, ja hier was ganz verrücktes, das ist also eine geologische Formation, ich weiß nicht, ob das schiefer ist, also das ist eine ganz tolle Sache hier, auch sehr außergewöhnlich. Hier haben wir ein schönes Feld, das sind allerdings glaube ich Matten, ich weiß nicht ob das hier selber begrast wurde, aber das gibt es so in dieser Form als fertige Matten, sieht sehr toll aus, ich versuche es mal selber so hinzukriegen. Ja, hier so ein bisschen Gegenlicht, auch total schief, <lacht> ich fände schief gehalten. Ja man sieht doch trotzdem die einzelnen Grasbüschel, das ist sehr schön gemacht hier. Ja hier nochmal Looket. da geht es vor allem um diesen Berg hier, der, der kurz davor ist, wo also dann auch so ein paar Steine raus gucken, das ist auch sehr sehr schön gemacht. Hier das sieht teilweise fast schon ein bisschen herbstlich aus. Das ist auch schön gestaltet. Äh, mir ist das Gleisebild zu so sauber. Wir haben ja schließlich Dampflokbetrieb. Naja, und die Benzignalschächte, da hätte man natürlich auch was reinstecken können. Ja, dann kommen wir zu der 3D-Druckbrücke, die ich euch im Video, also im letzten Teil, vorenthalten habe. Ich, mir ging es eigentlich darum, hier Büsche zu fotografieren, weil ich die ja gerade vorher selber gebaut hatte oder dabei war. Und ich mir hier ein paar Anregungen holen wollte. Hier haben wir dann so meine Lieblingsstelle mit den Kalksteinen im Hintergrund. Ich hoffe, dass der Erbauer das auch so sich gedacht hat, dass es Kalksteine sind. Dann haben wir hier auch äh, Büsche davor. Äh, auch schön gemacht. Ist mir vielleicht ein bisschen zu lang. Also es sieht ein bisschen aus wie naja, die, die Strünge im Frühjahr, ne, wenn die dann so austreiben im Frühsommer. Also jetzt ungefähr in der Jahreszeit der ein Gerät hat, sollte das also kein Problem sein, das so nachzuempfinden und ihr wisst, ich baue dann immer mal einen Zug ein, damit <lacht> ihr euch nicht langweilt. Da haben wir also die Stelle, die wir gerade hier besprochen haben. Also wie es übrigens zu den Kalksteinen gekommen ist, die Bauweise, das habe ich nicht ergründet. Also da kann vielleicht sein, dass sich der da Bauer hier mal meldet. Dann gibt es das Thema Garten. Na, ganz vorn Tabakpflanzen. Heute ein bisschen ungewöhnlich. Damals durchaus üblich. Auch sagen wir mal, was sind denn Bienen. Hier haben wir noch einen zweiten Garten, der ein bisschen wilder aussieht. Hier, ähm, naja, die Schienenalterung. Das sieht mir immer so ein bisschen aus wie stillgelegtes das Gleis. Das sollte es ja eigentlich nicht sein. Ne? Also, ich, mir ist es dunkler, wenn es dunkler ist, etwas lieber. Das sieht für mich ein bisschen vorbildgerechter aus als diese helle Rostfarbe. Die Ladestelle hat man in Teil 3 schon einfach ganz fantastisch gemacht. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Bausatz dafür gibt. Mir ist es bloß im Moment zu sauber. Es ist auch wahrscheinlich noch gar nicht fertig. Ja, und dann haben wir das Thema äh, Felsgestaltung. Was mir hier an dem Felsen gut gefällt, ist, äh, dass er eben ringsrum begrünt ist, vor allem oben drauf. Die Felsstruktur selber, das ist so eine Methode, die, äh, naja, die gefällt mir nicht so sehr. Es ist, er, ist aber, er ist aber toll gemacht. Ne? Ja, das Gleiche gilt auch hier für das Gleis, auch das ist mir viel zu sauber. Das ist also völlig neu eingeschottert, ne, am zweiten Tag nach der Einschotterung. Das Bild entstanden. Ja, dann haben wir das äh, sehr große Thema Gewässer. Hier schön gemacht. Aber wir sehen dann gleich noch ein paar Probleme, die sich da. Das ist, das ist absolut top hier. Also, das ist hier gibt es überhaupt nichts zu meckern bei dem Graben. Und durch Gräben gibt es ja sehr, sehr viele in der Landschaft. Hier ist eine Geschichte, die mir nicht ganz so gefällt. Ähm, ja, weiße Steine. Ne? Also ein Stein, der am Fluss liegt, der ist, liegt dort im Feuchten und da bilden sich Algen oder Moose. Da sieht man nichts Weißes mehr dran. Es sei denn ist gerade reingefallen. Das ist sowas versaut aus meiner Sicht. So ein bisschen die, an den Anblick. Hier kommt dann hoffentlich noch was hin. Das bleibt hoffentlich nicht so. Das ist ja erstmal bloß der Bodengrund. Und hier haben wir dann noch nochmal die Stelle mit den weißen Steinen. Ist aber schön gemacht, also bis, also man hätte bloß die weißen Steine weglassen sollen. Hier ist noch ein anderes Problem, also hier eine sehr schöne Wasseroberfläche, auch eine schöne Farbe, aber wenn ich natürlich erst begräße und dann den Gießharz da rein mache, dann passiert es leider, dass sich das Gießharz in die Grasfasern reinzieht, und das ist halt so eine Eigenart des Gießharzes, deshalb so wenig wie möglich ringsrum machen, nur das Nötigste und anschließend begraßen, weil das sieht dann, das versaut die ganze Arbeit. Ne? Also sieht man richtig, das ist komplett eingezogen und ist praktisch bis hoch an die Kante ist das Harz gewandert. Aber gerade bei der Gewässergestaltung, da müssen sehr, sehr viele, also auch ich, mir ist das auch passiert, genau das gleiche, Nun mit, mit meiner Ufergestaltung, da hatte ich noch nicht begrast, Gott sei Dank. Das ist also Lehrgeld, was man bezahlen muss, deshalb mache ich dieses Video, damit ihr das vorher seht, bevor ihr so ein Projekt angeht, damit euch das nicht das gleiche passiert, ne? immer von Fehlern, anderen, anderen ihre Fehler lernen. Ne? Ja, dann haben wir wieder den obligatorischen fahrenden Zug im Video. Na, hier, unser Eilzug auf der Nebenbahn. Den haben wir in Teil 3 schon gesehen. Das Bergwerk als Teil 3. Auch da habe ich zwei Dinge gefunden. Also es waren ähnliche Dinge, die ich gefunden habe. Ja, hier, ist, hier wird Kohle verladen. Ne? Da fehlt was ganz Wichtiges, aber ich gehe davon aus, dass es einfach noch nicht fertig ist, nämlich Schmutz, Kohlendreck und zwar ganz viel. Also man muss sich vorstellen, aus den Teilen dort oben fällt ja dann die Kohle, also es sind ja Schütten, ne? also da fällt die Kohle aus mehreren Metern Höhe in die Wagen hinein. Und das gibt natürlich Staubentwicklung ohne Ende. Ne? Da fliegen auch kleine Kohlebrocken durch die Gegend, die dann nicht im, im Wagen landen. Und die fallen dann irgendwie in der Umgebung herunter. Und da ist mehr oder weniger wahrscheinlich alles schwarz. Ne? Dann nach ein paar Jahren Betriebszeit. Das wird aber sicher noch machen, denke ich mal. Hier auch noch aus dem Teil 3 möchte ich noch darauf eingehen, dass hier also die Steine einzeln nochmal farblich hervorgehoben wurden. Äh, wenn man sich das so anguckt, sieht es so aus, als ob es der Kollege hier deutlich übertrieben hätte, aber wenn man jetzt das noch altert, na, dann verschwindet dieser Effekt wieder zum großen Teil und es kommen dann genau die richtigen Farbkombinationen heraus. Ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Macht was draus.